Ist schon drauf. Was waren das schon alle? Da steht noch einer. Das kann ich ohne Schlüssel nicht. Scharfschütze. Sieht aus, als hätte Adelaide den richtigen Richter gehabt. Wie kommen wir dazu? Muss nur noch mehr Kobolder. Ich würde eigentlich den da unten treffen, aber.. Das ist mir auch recht. Uh, ausweichen! Fast heraus <laughs> und attackier mal pures Glück von Eigentlich an Renrocks Hände. Nein, ich kann deinen, aber was so ist. Durch die Schulter von durchschieben also, Hier gab es noch was. Ich gehe gleich weiter. Matte viel neue Mente. Mal gucken. Ob der einer besser ist. Ja, das ist besser. Kommen den entfernen. Sollte man nicht verkaufen, aber was soll es. so ab das muss so aussehen hm, auch nicht schlecht was haben wir denn hier da gebe ich hier fast meinen Rotes Gewand für auf. Ding dieses gepanzertes Gewand. Das sieht echt nicht übel aus. Das schon sehr herrlich. Aber ich würde Das schwarz sieht halt echt geil aus. Und dann der Umgang dazu, das Gold verziert, das ist schon edel. Fast schon zu edel. Nehme ich erstmal. <lacht> der passt aber der, der passt der Schal gar nicht mehr zu. Der passt der schon viel besser dazu. So ein Hufflepuff-Schal hier. Warum nicht? Ein kleiner hufflepuff -Troll. Sieht auch mit Schulrobe noch gut aus. Dann noch einen passenden Mut dazu finden. Das wäre noch sehr gut. Nee, finde ich nicht. Über den hier und ja, das Outfit. Wundervoll. Der schwarze Rächer. Die schwarze Rächerin. Wow, das, das, das ist doch also ich finde es Hogwarts Robo darüber verdeckt alles, aber innerhalb von Hogwarts können wir das machen. Außerhalb von Hogwarts finde ich noch auf jeden Fall stylischer als als das als das als der, als der rote ohne Frage. Nein, aber das Aussehen werde ich mal gerne, dann werden sie Leute im Stream wundern. Ausweichen. Ihren Ach du Scheiße! <lacht> Vielleicht die Punkte die hier aufsammeln, Erfahrungspunkte. Da müssen ich noch mal reingucken. Ich glaube, ich habe, wir haben einen Mantel. Na, weg damit. Na, das wird doch hoffentlich der hoffentlich Onkel sein. Sprich mein Ton und das sind Erst mal gucken, ob hier die Luft rein ist. Hallo? Mr. Oakes. Mhm. Der ja, hier! Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, Mr. Ich habe noch kein das Anomora. Ich hoffe, das klappt. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Ich kann auch nicht so groß alle Mora. Es wird schief gehen. Boah, siehst du Chance. Schwarz mit Noten. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Ich liebe es. Kesseltür Ich hab keine Ahnung Gibt es hier Hinweise darauf? Da ist ein Kessel Ich öffne wieder die Tür Verdenkbar. Vielversprechender aus. Na, das war klar. Du wirst bereuen, hier zu sein. Was ist das jetzt? Willkommen in denn die Du oh, Kacke! Hast du aus dem Boden? Haben wir in die Zentrale geraten oder was? Erstmal die... Ups. Aus welchem... geführt. Nee, Klamotten. Warum haben die Menschen Klamotten dabei? Wenn doch die Zauberstab nicht ganz oben auf Ob Protest aufbewahrt haben. Die Handschuhe, die behalten wir noch mal, bis wir sie so enthüllen. Dann schmeißen wir sie so weg, weil sie hässlich aussehen. Die habe ich mich noch nicht getraut wegzuwerfen. Könnten wir prinzipiell machen. So, hier. Gleich ja, mal wegwerfen. Ich kann wir später vertränke und so gebrauchen für genau das wollte ich das ist sicher Mr. Ah, komm, Oaks Zauberstab. Zauberstab. vielleicht kann er sich jetzt befreien Fantastisch, aber der ist nicht schlechter. Unser Hafer darf sich schade, weiß nicht, woher wir den haben. Sieht echt großartig aus. Ich habe inzwischen keine Ahnung mehr. Falls das jemand fragt, wie ich den Look zusammengestellt habe. War Im warmen Inventar. Im Ausrüstungsinventar. Das sah geil aus. Ziemlich happy Musik für so einen Ort. Wie sollen wir das anstellen? Aha, hoch auf heut. Geschafft! Mein Zauberstab und. Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Sorge, das am Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin! Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Oh, und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich... ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen... Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Ich bin ganz bescheiden hier mit meiner schwarz-grünen Rüstung. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt? Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihm und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Okay. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Das ist eine sehr storyrelevante Quest. Eine sehr storyrelevante an, Antwort hier. Tja. Stimmt es, dass Sie Kobolder gar sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, Geht dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Die Farben passen auch und ich und schwarz. Auch Sie, Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. <lacht> Ich habe mich hier gerade durch die ganze Kuppel gekämpft. Och, ich möchte unbedingt meine Liebe Nichte Ach, so sehen. Echt. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Ich bin Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Oh, geschlossen. Können wir nicht nochmal zurück zu Adelaide und dir Bescheid sagen, dass der Vater wieder da ist. Müssen wir noch ein bisschen Gold mitnehmen. Hier könnt es gebrauchen <lacht> ist noch nicht so noch besonders viel. und wir kommen jetzt hier raus. Das habe ich dann nicht dabei. Ich kann man aber ausrüsten. Äh, habe ich habe ich eine mit dabei. Das bedeutet Ärger. Und so weit runter wollte ich gar nicht. Was hier wohl passiert ist. Da ist die Treppe. Hier haben wir noch Gegner. Muss mal probieren. Ah, eine errauen hat sich dabei. Wenn runter runterkämen. Wenn ich hochkäme. Du kannst uns nicht alle besiegen. Dann momentan nicht verfügbar. Was ist denn das? Ach Scheiße! Was bist du? Voll den Troll. Ja, zu soll ich einsetzen. Zwei Linie zugleich. gleich. Ja, Waffen können wir auch mal machen. kommt immer wieder nachschieben. steht immer noch. Jetzt nicht mehr. Wo sind der Troll hin? Ach da ist er! Und der hochgeklettert oder was? Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. hier vor der Wand. So, ist das ungünstig. Oh, Kacke. Da stehst du aber nicht so los Kampftroll. Wir dem nicht nur auf dem Gelände begegnen. Das aber. Das kriegen wir schon hin. Komm, das wir Trollpuppe. Ja, den zweiten Troll, den wir besiegt haben. Hm, nehmen wir den hier. Du musst natürlich so aussehen. Huh. So, ich würde jetzt mal nach Hauptwurz zurück. Hoffentlich finden wir da die Eddie Wird Würde mal davon berichten? So, was haben wir hier noch? Schatten Anwesen und die Professorenaufgaben machen wir später im Stream. Hier können wir doch mal zur Abwechslung ein paar Flugstunden machen. Köpfchen, Claire de Aha, haben wir das noch nicht gemacht? Lageabbruch, kehre zu Claire zurück. Haben wir eigentlich schon gemacht? Sie haben mir doch schon gesagt, dass ihr. Können wir auch nochmal machen. Die haben mir nicht gesagt, dass ihr Freund tot ist, sondern mir gesagt, dass er den Bösen beigetreten dass... ist. Wie das nicht im Hogwarts? Hält. ...dachtest du äh... wegfegen? Aber er hat erwähnt, dass in Melda südlich von kurz zu finden ist. Um die Daten zu bekommen, die er will, muss ich an ihrer... ...lesenprüfung teilnehmen. Okay. Was die Besenflut, aber nicht auf dem Königsfeld. Aha. Ein bisschen Besenflut mal wieder zur Abwechslung. langer Weg. Da können wir mal die Landschaften genießen, während wir rutschen fliegen. Da ist noch Kubolder. Mal ein paar Manöver ausführen. Haben wir glaube ich unseren Besen verbessert, wenn wir das gemacht haben. Das quest Und oh, das kann ich schaden. Dass man Schalum haben. Und mit sie zwar nicht, aber bei so einem Flugwind muss einiges an Kälte entstehen. Na komm. Wenig nee, mit Besen verfügbar ich, dachte, wir jetzt so eine ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst. Da wären wir. Ein Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Da ist ja Hufflepuffs Tempowunder. Warte, da muss natürlich ein... Wenn wir jetzt für Hufflepuff eintreten. genug mal ändern. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich mhm. brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Auf geht's. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Bist du denn bereit? Okay, geradeaus. Aus irgendeinem Grund äh, fliegen wir gegen eine Puppe. Was etwas merkwürdig finde. Na komm, das war die 26. Ist Zeit. U runter, verdammt. Jetzt müssen wir uns bei, ähm, die Strafsekunden wieder aufholen. Ja, Das schaffen wir. Langsam habe ich's raus. Wunderbar. war? kommen schaffen was diesmal sogar fürs Zwei. Wie kurz zu brechen. Der Zeitverlust könnte mir ein bisschen in die Quere kommen. 18, na komm. 2, 13. Na. Geschafft, als ob. Fürst 2. <lacht> Ist nicht so, als hätte ich sechsmal versucht. Fürst 2 natürlich. Top Talent. Ähm, was soll ich sagen? 2.22. Mit einem verpassten Rief. Super erster Versuch. <lacht> Hab nicht eine halbe Stunde gespielt. <lacht> du hast dich verbessert. Ich muss sagen. Das war einfach so. Habe ich nicht alles ausgeschnitten. Pass auf. Du hast dir hier, hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste. Wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der besten Liste. Dort startest no. du das Rennen und siehst deine Zeit.